Je suis à la recherche de la grande région à la Berlinale et donc de la Lorraine, de la présence Lorraine. Est-ce qu'il y a des représentants du film de la Lorraine ici, au stand de UniFrance UniFrance. Non, on n'est pas très présent euh, aujourd'hui. D'accord. Vous êtes en train de me filmer Oui. Je suis très cher. Très cher <rire> <rire> Mais on avait le temps de faire un maquillage Ouais. fait. Oui, très bien. Je vais briller, ça ne va pas. Euh, non, les français, des choses comme ça. Ici, c'est des gens qui vendent des films, tu vois. Les, français, les gens qui font la promotion du film français. Depuis maintenant... Euh, Et donc, euh, ici, c'est des vendeurs. c'est un petit lobby, mais pourquoi tu recherches les régions bah En fait, parce que je travaille pour le portail culturel de la grande région. Euh, quoi, la, la grande région La grande région, c'est la Lorraine. Okay. La Wallonie, en Belgique, avec la communauté francophone et germanophone. Mais peut-être qu'ils sont sur médias alors Oui, là, il y a les Luxembourgeois, parce ouais. qu'il y a le Luxembourg aussi. ici, si, tu vois, c'est vraiment des sociétés qui sont représentées, mais pas... C'est des sociétés indépendantes, elles n'ont pas des liens avec les régions. D'accord. Voilà. Mais normalement, ils sont implantés quelque part, physiquement, où ils sont tous à Paris. Ils sont tous à Paris, quasi, ouais. Ich bin auf der Suche nach dem Saarland und dem Rheinland-Pfalz hier auf der Berlinale. Sind die hier vertreten? Wenn Sie hier reinschauen, sehen Sie die Kontaktversuche. Ah ja. Von den Filmcommissions ist das. Okay, und das war, ah, die Filmförderung im Saarland ist da. Mhm. Sie können es auch gerne mitnehmen. Ja, und äh, Rheinland-Pfalz, sind die auch da? Hat Rheinland-Pfalz immer? Das weiß ich nicht. Nee, also, hier ist eigentlich nichts von der Rheinland-Pfalz. Nein. Nee. Okay. Ist offensichtlich nichts drin. Ja. Also, wir sind hier am Stand von äh, Focus Germany. Das ist die Dachorganisation der deutschen Länderfilmförderungen. Und äh, wir haben hier im Wechsel Förderreferenten aus den unterschiedlichen Bundesländern, die informieren über Filmfinanzierung und aber natürlich auch Service und Infrastruktur. Am Ort. Entsprechend sind auch die Filmcommissions aus den deutschen Bundesländern vertreten, die beraten über die Möglichkeiten, Filme herzustellen und zu machen. In Saarland gibt es eine solche Institution? Im Saarland gibt es inzwischen eine Saarland Film, eine, eine Förderinstitution und inzwischen auch eine Saarland Filmcommission. Die genau. sind allerdings nicht hier am Stand mit vertreten, sind aber hier auf der Berliner. Okay. und Rheinland-Pfalz haben die irgendwie ein, ein Medium? Leider das letzte Bundesland, äh, das einzige Bundesland, das noch keine Filmförderung in diesem Sinne äh, äh, unterhält und auch leider kaum Filmbüros. Das wäre, da ist noch politischer Handlungsbedarf, dass sowas mal gegründet wird.